Da die Antwort auf diese Frage offenbar nicht für jeden selbstverständlich ist. Natürliche Rechte gelten ohne Einschränkungen auch für Frauen. Alle ohne Ausnahme. Danke für deine Zeit.